hey leute und herzlich willkommen zu let's play afa of mafia gaming ich bin heute erst kurz auf der map ähm, wie heißt ich nochmal Stormblitz Oh hinter mir nicht schnell genug ja das bin ich oh what the fuck okay gerne so ich push mir hier den tank oh mein gott das ist EU. Oh shit! Bin ich rechtzeitig? Nein, das schaffe ich nicht rechtzeitig. Leute, der war unten. Was? Warum war da einfach unten? Ich habe den, habe ich den nicht oben gehört? Na naja, egal. Was solls Oh hinterm. Oh oh oh oh oh ich höre, ich höre, Leute! Oh, der ist einfach da hinten, oh mein Gott! Ja, das Team... Naja, ich glaube, die sind noch nicht so erfahren mit der Map, ich meine, ich guckt euch doch... <lacht> Nein, Spaß, das Team ist okay. Ich will hier jetzt nicht leben. Wenn es denen nicht juckt, was hinter uns ist, dann muss ich mal kurz gucken. Oh, ich bin zu langsam. Das stirbt nicht. Oh, oh, hinter mir, oh, oh, oh, hinter mir, oh, oh, oh. Die sind überall, Alter. Überall sind die Wichser. Aber allein reparieren bringt nichts, ich muss mal kurz auf mein Team warten. Wo bleibt das Team? Ist wieder einer gespawnt? Oh, der ist runtergeschwungen. Der ist runtergeschwungen. Wo bleibt denn das scheiß Team, Mann? Oh, noch einer. Noch einer. Oh, scheiße, scheiße, scheiße das team oh mein gott scope doch nicht man musst reparieren ich hau da alle weg damit die wieder ankommen könnt aber juckt euch einfach nicht oh. der hat einen guten spot killing killing killing, killing. oh mein gott warum geht zu ihnen nicht und das ist auch escort kein beach also man muss durch reparieren Don't scope help at tank. Thank you. So, hoffen wir mal, dass der das auch tut. Oh Gott, mein F.S. Okay, dann. Okay, Hilft mir doch mal. Oh mein Gott, der ist doch gerade von da hinten gekommen, wie ist er dann vorbeigelaufen? Ich glaube es nicht Einen holt. Zweiten gibt's hier nicht Mein FPS der den Keller. Leute oh, ich hab Chance, Schaunstoff auf meinem Mousepad, okay. So jetzt fühle ich mich hier klar, Klar mit dem Mitspiel. Oh no! Oh mein Gott! Leute, so, einfach mal ein MP7-Plas ist man. Ja, ähm, okay, äh, yo, äh, hi. Oh shit, den habe ich. Warum ist er hinter uns? Warum ist er einfach hinter uns? Wo ist, was macht dieser Flying Joker da wieder? Der Flying Joker, keine Ahnung, wie der heißt. Ist noch einer. Oh, der kommt. Ey, wie lange wird er noch da oben sitzen? What the fuck? Wo ist der denn jetzt hingegangen? Der oh. rasiert ja, die kurz alle. <lacht> die ist für ihn. Oh shit, die haben mich gerettet. Ja, mein ich habe ein HP die ganze Zeit und ich lebe immer noch bei mir rennt und oh, der ist wieder hinter mir oh mein gott oh mein gott oh mein gott wie kommt die... was macht er da du ist ihn hinten abgeballert Bro merkst du das nicht Gegner Oh, ist einer verlassen oh, das, <lacht> das war total fail, ey Lol, lol. Oben sitzt einfach einer Ja, hättet mich noch von mir an Kein Fall kein Fall -Damage. Fall Damage Scheiße, Mann. Hättest <lacht> den ich auch noch drücken können Oh, oh yo, drop mein FPS noch härter Wir müssen doch nur einmal den scheiß Panzer reparieren. Come, come, come. Da in the house. Is was? so, nee, this is Wow. Wow. Wow. They Wow. them Wow. Wow. Wow. Wow. Ich mit dem Der verreckt nie man! Kannst du nicht einmal sterben? Junge, was ist los bei dir? Was geht bei dir? ja, mit deinem Scheiß... Armor Oh Gott, der sitzt da! Oh mein Gott! Oh mein, oh mein, oh mein Gott! Wo oh, repagierst du denn Alter? Stell dich doch safe. Okay, sind zwei, nice. Oh nice, nice. Das habt ihr gut gemacht, Bro, das habt ihr gut gemacht. Nein! Ja, die haben gewonnen. Nein, nicht gewonnen, aber die erste Hälfte haben wir easy geholt. Gut, so easy auch wieder nicht, aber Jo, die wurden gefickt, meine Freunde. Oh, der mit seinen Scheiß Katana geht man auf die Eier <lacht> So, kurz rüber rennen Oh, okay, kein die, nimmt jetzt die RPG well, wir pushen die in der base schon da Danke, Welt Rest right in peace Oh shit, ich bin nicht getroffen lol lol nein, nein, kein ding für mich hier oh. ein bisschen mit der pistole einsprayen warum nicht dann sich ja sonst nichts alter ich dachte gerade ich die Messer. so oh, das ist doch mal ein guter winkel Sobald ich die sehe, baller ich einfach ab und fertig. Unser Team ist so hart am pushen den sehen gar keine Chance. Ich meine, ich muss jetzt einfach nur warten, bis sie den scheiß Panzer reparieren. Ja, die ballern die echt alle weg. jetzt komm ich langsam ins spiel Ach, und der geht auf der anderen Seite raus ist also, what the fuck Okay, wir jetzt die Nutschacht dann raus Ich kenne ihn ja nicht ab, Easy. Ah <lacht> Oh, sie weg. Nein, warum? Warum tust du das? Ich wollte doch nur raus. Oh mein Gott, das steht die Scheiße an. Das ist super, wenn es für Eier zu kommen. So Wow, nice shot. Ist gerade etwas awkward für den Gegner. Ich kann nichts tun. haben nicht mal eine kleine Chance irgendwas zu machen Oh nein Lass mich hier weg lassen weg Nein, nein, mich nein Oh Leute, das war ein Geek noch Ich verploppt <lacht> ich, mich nicht Jesus, Füße, probieren Warte auf meine Zeit Oh mein Gott, der spielt fast an Schuss rein, der ist doch verrückt Jo, er schwingt auch fast in meinen Schuss rein. Leck mich doch alle am Arsch. Leck mich doch alle am Arsch. Oh, die reparieren direkt. Oh shit. leck No, behind me. In your face. <lacht> Oh, fake oder not? Oh -oh. Oops, da habe ich wohl voll, voll gewettet. <laughs> Oh, ich habe nicht gesehen der kam mit da oben ich glaube es nicht War er? War er? what the fuck war das? Is no, ist echt viel gegen die die raid alle das ist langweilig ich will jetzt einen messen da gibt mir direkt keine Scope ich einfach halt mal ein wenig Ich sag eben Scope komm komm oh was ein Headshot nein warum fall ich runter oh camper camper bla bla bla ich bin mit fixen nicht scheiße Oh oh, jetzt werden wir hier konnte man hier nicht auch irgendwo? Ja, schon besser der Winkel. Shit ja gut habe ich gesagt ich kann Sniper spielen <lacht> ich bin so ein schlechter Scope geworden Liege wahrscheinlich daran dass mein Mob so ist so dass ich äh, da nicht ganz mit dem Zoom klar oder ich bin einfach nur ein No-Hand <lacht> Nein, lass, lass die doch durchkommen Ach oh man Ich bete den jetzt Los, push den scheiß Tank Push den scheiß Tank Ey, ich hoffe mich abzuballern, ich helfe euch halt, ihr Hunde Nein, ich bin gut, oh mein Gott. Loll, ich ihn fast mit der Pistole. Okay. <lacht> der Arme. <lacht> <lacht> Der ist so low, der ist so low, der ist so low, so goddamn low. Easy, easy! Leute, den hab auf die Hälfte gezogen. Das ist ja immer richtig einfach hier. Aber was war das denn für eine Waffe? Oh Gott, beide low, beide low, beide sind verdammt mal low. Achso, dass die. Oh, Mockpul oder irgendwie so Mockpur, ich weiß gar nicht. What the fuck? Aber warum? Warum machst du das? Ich doch irgendwie eine kleine Ja, Die sind sowas von am Arsch. Okay, okay. Oh shit, ich werde mal zur Seite gucken. Juckt mich einfach nicht. <lacht> Und da ist eh nur einer. Das ganze Team steht da. Lol, was, wo ist der Typ denn? <lacht> Bei denen rennt ja richtig. Oh, jetzt wollen wir hier. Jetzt wollen wir hier loslegen nochmal am Ende kurz etwas Rampage. Bruder, wo bist du? Ich hab dich gesehen. hoffentlich nicht. Kommt noch einer, kommt noch einer? Oh, die Easy. Oh shit. Okay, das war's mit der heutigen folge von let's play ich hoffe es hat euch gefallen ihr lasst gerne den daumen nach oben da lassen mich abonnieren und haut rein bis zum nächsten mal